Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute trade ich mit Broker Race Option. 60 Sekunden. Mein Starttrade beträgt hier 200 Euro. Ich gehe zwei bis Mal mit dem gleichen Betrag rein. Zuvor schaue ich mir wie immer die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir haben wichtige bis sehr wichtige News im australische Dollar, britisch Pfund, Schweizer Franken, Euro. Und US-Dollar. Als nächstes suche ich mir einen Einstieg im MetaTrader 5 nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung meiner sieben Indikatoren und des richtigen Chartbildes. Wer das Traden erlernen möchte, kann sich noch bis 31.12. meine Corona-Aktion gönnen. Näheres ja, findet ihr auf meiner Webseite. Bei Fragen bitte per Mail kontaktieren. Hier steige ich ein. Ich bin jetzt insgesamt viermal mit dem gleichen Betrag drin. Aktuell sind alle vier Trades im Gewinn. Und der Kurs steigt noch weiter. Perfekt. Alle Trades. gewonnen. Das war's für heute. Adios.